Ein entscheidendes Kriterium sind die Anschlüsse, die sich in der Regel auf der Rückseite befinden. Der Beamer sollte mindestens die beiden Anschlüsse VGA und Cinch haben. Zum Cinch gibt's später mehr. Der VGA-Anschluss sowie das passende Kabel sind meist blau, vereinzelt schwarz und haben eine Trapezform mit abgerundeten Ecken. Innerhalb der blauen bzw. schwarzen Fläche des VGA-Anschlusses befinden sich 15 kleine Löcher für die sogenannten Pins des VGA-Kabels. Deshalb kann es nur in einer Richtung am VGA-Anschluss angebracht werden. Welche Seite des Kabels Sie verwenden, ist egal, sofern Sie kein Adapterkabel, zum Beispiel VGA, auf DVI verwenden. Der VGA-Anschluss dient hauptsächlich zum Verbinden des Beamers mit einem PC, Laptop oder ähnlichen Gerät. Mithilfe eines passenden Adapters kann auch ein Tablet oder Smartphone verwendet werden. Dieser VGA-Anschluss kommt auch noch bei vielen PC-Nutzern zum Einsatz, um den Monitor anzuschließen. Zwar haben heutige PCs meist auch einen DVI- und einen HDMI-Anschluss, aber ältere Monitore und PCs nutzen häufig diese Möglichkeit. So kann der Beam am PC als zweiter Monitor angeschlossen werden. Auch an den meisten Laptops gibt es solch einen Anschluss, denn hier ist der interne Monitor im Laptop der primäre Bildschirm. Per VGA kann der Beamer als zweiter Monitor aktiviert werden. Gerade für die Präsentation oder Besprechung unterwegs eignet sich der Laptop besser als ein PC. Je nach Betriebssystem können Sie sich entscheiden, ob währenddessen der interne Monitor deaktiviert oder zusätzlich zum Beamer verwendet wird. Außerdem befindet sich auf der Rückseite vieler Geräte ein zusätzlicher VGA-Anschluss, der VGA-OUT. Über diesen kann man ein zusätzliches Gerät anschließen, welches vom Beamer das Signal weiter übermittelt bekommt.